Wir tagen heute bis 19 Uhr. Wir beginnen in der Fragestunde, Drucksache 19 18 Dann kommen wir mit Top 2 der Regierungserklärung mit, Tagesordnungspunkt 44, der Aufruhr wird dann in der Fortsetzung des Tages. Entschuldigt fehlt Herr Kollege Gremmels, der in Berlin ist, logischerweise Frau Geis ganztägig. Da ist Nicola Beer, er ist einen Tag früher gewesen. Zu dir sagen wir alles noch einmal später. Erst einmal herzlichen Glückwunsch, weil ich jetzt doch so schön da sitzt und ich nachher nicht sitze. Alles Gute in Berlin. Die anderen Kollegen, die uns in Richtung der Bundeshauptstadt verlassen, werden wir am Donnerstag gebührend verabschieden. Heute Abend ist eine Vernissage Kunst aus Hessen von sechs Künstlerinnen und Künstlern aus Hessen. Um 19 Uhr eröffnen wir die da unten im Gebäude des Plenarsaals. Ich hoffe, dass Sie alle daran teilnehmen, soweit Sie es können. Hinter mir sind die Bildnisse bzw. die künstlerischen Bildnisse von Anne Frank, Justus von Liebig, Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, Konrad Suse, Elisabeth Selbert und Konrad Duden zu sehen. Das hat die Hola aus Hanau ausgesucht und wir bewundern diese Persönlichkeiten hessischer Geschichte. Heute Abend wird die auf einer Volksspur wandelnde Fußballmannschaft des Hessischen Landtages in Edstein-Niederselbach antreten gegen eine Hessenauswahl des Hessischen Behinderten und der Rehabilitationssportverbandes EV antreten. Dieser Termin sei Ihnen empfohlen. Der Rechtspolitische Ausschuss und der Unterausschuss Justizvollzug kommen heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung im Sitzungsraum 510W zusammen, wenn für den Gesetzentwurf unter Top 12 eine dritte Lesung beantragt wird, die für heute Abend vorsorglich eingeladene Sitzung des Haushaltsausschusses entfällt, da die Fraktionen sich untereinander geeinigt haben, für, den Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Investitionsprogramms keine dritte Lesung zu beantragen. Das waren die Mitteilungen. Meine Damen und Herren, wir kommen nunmehr zu Punkt 1 unserer Fragestunde. Und mit der Frage 848 des Abg. Eckert, bitteschön. Ich frage die Landesregierung, für welche Sportveranstaltungen des Deutschen Volkssportverbandes in hessischen Staatswäldern werden von den Forstämtern bzw. von Hessen-Forst Gebühren erhoben? Frau Ministerin Hinz? Herr Abgeordneter, die Frage, ob Gebühren für Sportveranstaltungen anfallen und die Höhe der Gebühren, richtet sich nach den Bestimmungen des Hessischen Waldgesetzes. Grundsätzlich können alle den Wald unentgeltlich und ohne Zustimmung des Waldbesitzers betreten. Ein Betreten oder eine Nutzung über das freie Betretungsrecht hinaus erfordert jedoch eine Zustimmung des Waldbesitzers. Derartige Aktivitäten im Staatswald müssen daher beim zuständigen Forstamt angemeldet werden. Dazu gehören unter anderem das Befahren der Waldwege mit motorgetriebenen Fahrzeugen, das Reiten und Radfahren auf dafür nicht freigegebenen Wegen sowie die Durchführung von Veranstaltungen. Für die Erlaubnis von Veranstaltungen im hessischen Staatswald hat der Landesbetrieb Hessenforst entsprechende Rahmenbedingungen in einer internen Geschäftsanweisung niedergelegt. Dabei gilt, dass Veranstaltungen gemeinnütziger Gruppen wie andere Sportvereine, Schulen, Kindergärten, GeoNationalpark Ranger oder Naturschutzverbände anhand bestimmter Aspekte in die Kategorien unterschieden werden. Kategorie 1 – kleine gemeinnützige Veranstaltungen mit wenig Organisationsaufwand, bei denen die genannten Voraussetzungen für eine Anmeldung und Genehmigung durch das Forstamt nicht erfüllt sind. Diese sind kostenfrei. Kategorie 2 – Veranstaltungen mit geringem Organisationsaufwand, bei denen insbesondere auch das Befahren im Wald mit Kfz zur Vorbereitung und Durchführung erforderlich ist. Diese sind zustimmungs- und gestattungspflichtig. Für den entstehenden Aufwand wird eine Bearbeitungspauschale für Dienstleistungen von Hessen-Forst von 60 bis 100 € verlangt. Kategorie 3. Größere Veranstaltungen mit in der Regel 200 oder mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Hierbei werden Wald- und Wegeflächen regelmäßig stark beansprucht. Meist sind Beschilderungen und Sperrungen von Wegen sowie die Einrichtung von Kontrollposten und Zuschauerplätzen gefordert. Da zudem Wegebenutzungserlaubnisse meist für mehrere Kfz benötigt werden und diese zustimmungs- und gestattungspflichtig ist, ist der erhöhte Bearbeitungsaufwand pauschal mit einmalig 250 € abzugelten. Zusatzfrage, Herr Kollege Eckert. Herzlichen Dank Frau Ministerin, ich hatte ja sehr konkret über eine Form sozusagen der zusätzlichen Nutzung. Das fällt ja unter den Bereich der Internationalen Wandertage und ähnliches. Und dort nach diesem Thema gefragt und würde Sie deswegen in dem Zusammenhang konkret fragen, wie sich dann Gebühren, ob man davon absehen könnte aus Sicht der Landesregierung, weil wir ja nun einmal als Staatsziel Sport mit verankert haben und deswegen wir unsere staatlichen Einrichtungen nicht mit Gebühren versehen, wenn diese genutzt werden sollen für die Ausübung des Sports. Frau Ministerin, bitte. Ich habe ja bereits mitgeteilt, Herr Abgeordneter, dass, einzelne, dass jeder Einzelne in den Wald hineingehen kann. Jeder kann dort auch joggen oder auf den vorgesehenen Wegen Fahrrad fahren. Das ist unerheblich und gestattungsfrei. Für, für ich bin auch noch nicht zu Ende, Herr Abgeordneter. Für Veranstaltungen, wo es aber zu zusätzlichen Dienstleistungen kommen muss, z.B. Wegesperrungen, Aufstellen von Beschilderungen und Ähnlichem, werden für diese Dienstleistungen entsprechende Pauschale 250 € erhoben, wenn, und das wird ja dann so sein, beim Volkswandertag oder so, mehr als 200 Menschen wahrscheinlich durch den Wald laufen. Dann ist weiterhin das Laufen gestattungsfrei, aber für die Dienstleistungen wird eine Pauschale erhoben. Zusatzfrage, Frau Lebe, bitte, einen Augenblick mal. Drücken Sie mal. Da sind Sie, ja. Wenn die Dienstleistungen, die Sie da ansprechen, für die, die Gebühren erhoben werden, von zum Beispiel dem Wanderverein selber erledigt werden, wie das Wegesperren, Wege wiederherrichten, Schilder aufstellen usw., so wenn die das selber machen und selber wieder entfernen, könnte man dann auf die Gebühren verzichten? Frau Ministerin Hin. Also, dies ist ja normalerweise eine Aufgabe, die entsprechend von den Forstämtern erledigt werden, weil die auch die Strecken kennen. Mir ist bislang kein Fall bekannt, wo das ein Verein alles selber gemacht hat, vor allen Dingen hinterher auch wieder alles, also die Wege entsprechend herrichten. Mir ist nicht bekannt, dass das bislang schon mal vorgekommen ist. Ich werde dem aber gern noch mal nachgehen und noch mal nachfragen. Die Ölsküven, die Letzte die Zusatzfrage, Frage. Frau Kollegin Feldmayer. Hat sich Frau Ministerin, ist Ihnen bekannt, wie das in anderen Bundesländern gehandhabt wird? Frau Ministerin. Nein, das weiß ich jetzt auch nicht. Das, das kann ich aber auch gerne schriftlich nachreichen. Es ist ja so, dass die, äh, die Forstleute, die Waldarbeiter bei solchen Veranstaltungen, das ist ja in der Regel äh, am Wochenende dann auch am Wochenende ihren Einsatz haben, jenseits der normalen Arbeitszeiten. und Ich finde, eine, äh, pauschale, äh, einen pauschalen Bearbeitungsaufwand äh, einmalig, 250 €, ist jetzt auch nichts, äh, was solche großen Veranstaltungen tatsächlich auch verhindern könnte. Vielen Dank. Ich will Frau Öztürk erklären, es geht. Die Nicht-Fragesteller haben zwei. Das ist damit erledigt. Er hat noch einen übrig als Fragesteller. Herr Kollege Eckert, bitte schön. Herzlichen Dank. Also, Frau Ministerin, können Sie sich also deswegen nicht vorstellen, eingedenk dieses Staatsziel Sport, dass Sie deswegen für diese Art von gemeinnützigen Veranstaltungen auch diese Dienstleistungen gebührenfrei stellen, zur Unterstützung dieser durchaus auch im ländlichen Raum traditionellen Veranstaltungen? Habe ich Sie da richtig verstanden? Frau Ministerin. Da haben Sie mich richtig verstanden. Mir ist auch nicht bekannt, dass jemals schon ein Volkswandertag ausgefallen ist, weil 250 € Bearbeitungsgebühr gezahlt werden sollten. Frage 849, Herr Abg. Quanz. Ich frage die Landesregierung, wie ist sie eingebunden in die Planungen eines Rhön Nationalparks durch die bayerische Landesregierung Frau Ministerin Hinz. Herr Abg. Quanz, am 7. Juli 2017 fand auf Wunsch Bayerns ein erstes Gespräch zwischen den beiden Ministerpräsidenten Bayern und Hessen und den Umweltministerinnen Bayern und Hessen statt. Es wurde vereinbart, dass in den nächsten Monaten eine fachliche Prüfung aller möglichen Optionen eines länderübergreifenden Nationalparks in der Rhön durchgeführt wird. Damit ist keine Entscheidung vorweggenommen oder ein förmliches Verfahren eingeleitet. Hessen und Bayern waren sich einig, also die Viere, die wir da saßen, dass keine Festlegungen gegen die Region getroffen werden. Zwischen den Fachministerien ist zusätzlich vereinbart worden, dass es einen Informationsaustausch zum Stand der Prüfung geben soll welche Gebiete überhaupt naturschutzfachlich in Frage kommen könnten. Anschließend wird es dann ein, Gespräch, ein weiteres Gespräch zwischen den Ministerinnen der beiden Länder, das heißt zwischen meiner Kollegin Schaf und mir, geben. Das wird in diesem Herbst sicher noch stattfinden. Zusatzfrage, Herr Abg. Wanz. Drückt drück mal drauf, bitte. Geht es? Ja. Frau Ministerin, ist es richtig, dass mehr als 10.000 Unterschriften vorliegen gegen diesen Nationalpark von einer Initiative, einer Bürgerinitiative? Und wie bewerten Sie diese Position, die auch sehr massiv offensichtlich gegen eine solche Einrichtung ist? Frau Staatsministerin. Also mir, mir ist das nicht bekannt. Mir wurden auch noch keine Unterschriften übergeben. Möglicherweise beziehen Sie sich auf die bayerische Rhön. Das kann gut sein. Deswegen ist ja auch noch, es ist ja auch noch unklar, ob Bayern sich für die Rhön entscheidet oder für einen weiteren. Es ist noch ein weiteres Gebiet zurzeit in dem, in der Sondierung, jedenfalls von Bayern. Falls von Hessen aus ein Teil, und es könnte nur ein sehr kleiner Teil, der hessische Dröhn, naturschutzfachlich in Frage kommt, würden wir umgehend einen ähm ja, so eine Art runden Tisch einrichten, um alle äh, beteiligten Akteure an einen Tisch zu bekommen und das Ganze dann auch zu beraten, was das naturschutzfachlich bedeutet, äh, welche ähm, Bereiche überhaupt in Frage kommen äh, könnten. Jedenfalls ist äh, für Hessen auch nicht geplant, dass es äh, irgendwie die Hälfte des Nationalparkes stellen könnte, weil das Biosphärenreservat ja eigentlich eine andere Zielrichtung hat, als als ein Nationalpark. Weitere Zusatzfrage, Herr Kollege Quanz. Verehrte Frau Ministerin, nach meinem Kenntnisstand fehlen auf bayerischer Seite etwa 1.000 Hektar, um einen entsprechenden Nationalpark auszuweisen. Das heißt, die hessische Seite wird gebraucht, was die Flächenerbringung angeht. Wo liegen denn die Vorteile? Auf hessischer Seite käme es zu einem solchen Nationalpark. Frau Ministerin. Naja, also ich kann den naturschutzfachlichen Prüfungen, kann ich jetzt nicht vorgreifen. Ein grundsätzlicher Vorteil könnte darin, ich sage, könnte darin liegen, dass wir die Pforte, den Eingang zu einem Nationalpark bilden könnten und damit natürlich auch profitieren könnten äh, im Sinne eines, ähm, ja, noch eines neuen weiteren Naturschutz. Ähm, ähm, ja, Naturdenkmals in Deutschland, dass hier ja auch wiederum Tourismus anzieht. Also Sie kommen ja aus einer Gegend. Sie wissen, dass ein Nationalpark durchaus, wenn er einen hohen Stellenwert hat, Touristen anzieht, dass er da entsprechend auch zur Wertschöpfung, zur weiteren in der Region beitragen kann. Das könnte dieser Vorteil sein. Aber wie gesagt, wir haben die naturschutzfachliche Prüfung noch nicht abgeschlossen. Frage 850, Herr Abg. Dietz. Ich frage die Landesregierung: In welchen Fällen erachtet sie eine Versorgung von Landesliegenschaften mit Fernwärme für sinnvoll? Herr Finanzminister. Herr Abgeordneter Dienst, die Versorgung mit Fernwärme bei Landesliegenschaften ist immer dann oder in aller Regel dann die wirtschaftlichere Alternative wenn größere Ansammlungen von Landesbehörden, vor allem auch Hochschulkampi, mit Fernwärme versorgt werden können. Denn dann ist das Land ein entsprechender Großabnehmer und auch Ankerkunde für die regionalen Energieversorger, was es wiederum den Energieversorgern erleichtert, berechenbare Kalkulationen für die ja nicht unbeträchtlichen Investitionen in solche großen Anlagen zu tätigen. Fernwärme leistet auch einen beträchtlichen Beitrag neben den Kosteneinsparungen, zur Erreichung unseres Ziels der CO2-neutralen Landesverwaltung ab dem Jahr 2030. Lassen Sie mich ein weiteres Argument hinzufügen. Wir gewinnen dort, wo wir umstellen von dezentraler Eigenversorgung mit Heizwärme hin zur Fernwärme, auch Flächen hinzu, die bisher in den jeweiligen Gebieten als für die Heizkraftwerke genutzt werden, um sie dann einer Hochschulnutzung beispielsweise zuzuführen. Nehmen Sie das Beispiel, dass durch den Anschluss an das Müllheizkraftwerk Nordweststadt in Frankfurt das Heizwerk Lübecker Straße ersetzt werden konnte durch eine unterirdische Pumpstation und das frei werdende Grundstück nunmehr zum Baufeld für die Goethe-Universität geworden ist. Also insofern ein breites Spektrum an Vorteilen zwischen wirtschaftlicher, ökologischer, aber auch was die Frage der Nutzbarkeit von Grundstücken anbetrifft, ein vielfältiger Mix von Gesichtspunkten. Frage 854, Frau Abg. Dorn. Ich frage die Landesregierung. Wie intensiv wird das Solarkataster seit seiner Einführung im September 2016 genutzt? Frau Staatsministerin Hinz. der Herr Energieminister, bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Abg. Dorn, mit der Einführung des Solarkatasters lässt sich jedes der 5 Millionen hessischen Dächer und jede Freifläche mit wenig Aufwand auf die Eignung für eine Solaranlage prüfen. Das Solarkataster bietet einen direkten Blick auf die Solarenergiepotenziale dieser Flächen. Die Potenziale werden sowohl für Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung als auch für solarthermische Anlagen zur Wärmeerzeugung angezeigt. Der integrierte Wirtschaftlichkeitsrechner liefert Informationen über Amortisationszeit und Rendite einer geplanten Solaranlage. In Abhängigkeit vom individuellen Eigenverbrauch wird zudem die optimale Modulgröße ermittelt. Und Das will ich hinzufügen. Seit Anfang September 2017 ist das Solarkataster mit neuen Funktionen ausgestattet. Jetzt lässt sich unter anderem bei der Berechnung des Eigenstromverbrauchs auch berücksichtigen, ob man tagsüber zu Hause ist oder nicht. Zudem muss eine Photovoltaikanlage nicht mehr auf einer zusammenhängenden Fläche eingezeichnet werden. Der Rechner kann auch voneinander getrennte Flächen verarbeiten. Damit lässt sich die Wirtschaftlichkeit der Anlagen noch präziser bestimmen. Seit der Freischaltung des Solarkatasters Hessen im September 2016 haben nach einem Jahr ca. 105.000 Zugriffe auf das Internetangebot des Landes Hessen stattgefunden. Mit 95 erfolgten fast alle Zugriffe auf den Wirtschaftlichkeitsrechner. Das zeigt, dass das Berechnungsprogramm tatsächlich auch genutzt wurde. Ich will hinzufügen, es zeigt sich auch an dieser hohen Zahl an Zugriffen dass sich ausgezeichnet hat, dass wir für die Anwendung des Solarkatasters eben keine besonderen IT-Kenntnisse brauchen, sondern dass es ein wirklich ganz einfaches Angebot ist. Und ich will als letzten Punkt erwähnen, dass das Solarkataster Hessen im Rahmen des bundesweiten E-Government-Wettbewerbs, der unter der Schirmherrschaft des Bundes Bundeskanzleramtes von dem Netzwerk Ausrüster Cisco, und dem Beratungsunternehmen Bearing Point ausgerichtet wurde zum besten Digitalisierungsprojekt 2017 gekürt wurde. Zusatzfrage, Abgeordneter Schmidt. auch Erkenntnisse, inwieweit aus den Klicks dann neue Solaranlagen erstellt wurden, beantragt wurden, gebaut wurden? Herr Staatsminister Al-Wazir. Natürlich ist es so, dass wenn eine Solaranlage irgendwo installiert wird, dann wissen wir nicht, ob jemand vorher auf das Solarkataster zugegriffen hat und überhaupt erst dadurch auf die Idee gekommen ist. Deswegen und das Zweite ist: Das Solarkataster ist jetzt seit einem Jahr im Netz und manchmal dauert es ja ein bisschen, bis Leute mit einer Idee ich sage mal, schwanger gehen, dann am Ende des Tages sich über Finanzierung, Firmen usw. So Gedanken machen. Wir sehen aber erste Anzeichen, dass bei den kleinen Solaranlagen, also den üblichen Dachanlagen, wir in Hessen auch im Vergleich zu anderen Bundesländern gut dastehen. Ich gehe davon aus, dass ein so niedrigschwelliges Angebot am Ende dann auch seine Wirkung und seine Sichtbarkeit haben wird. Nächste Frage, 856, Frau Abg. Arnold. Ich frage die Landesregierung, welche Neuerungen weist das neu gestaltete Elster-Portal auf? Herr Staatsminister Schäfer. Mit dem neu gestalteten Internetportal ELSTER, Ihr Online-Finanzamt, wurden die beiden bisherigen getrennten Informationsangebote äh, ELSTER.de und ELSTER.online.de in einem gemeinsamen Portal zusammengefasst. Es ist nun sichergestellt, dass alle Informationen zur elektronischen Steuererklärung zentral auf dem gleichen Portal zu finden sind. Die bisherigen Funktionalitäten bleiben erhalten und werden im Hinblick auf die Bedienerfreundlichkeit entsprechend ergänzt. Ein wesentlicher Punkt ist, dass es zukünftig oder jetzt mit dem neuen Angebot nicht mehr nur auf dem klassischen PC läuft, sondern auch auf Tablets oder Smartphones. Ob der jeweilige Augenarzt dazu raten würde, die Steuererklärung auf dem Smartphone zu machen, lasse ich einmal dahingestellt sein. Aber gleichwohl, technisch geht es damit. Darüber hinaus wird die zunehmende Funktionalität der vorausgefüllten Steuererklärung das heißt, dass Belege automatisiert zum Abruf bereitgestellt werden, in die Anwendung so integriert, dass es das benutzerfreundlich wahrgenommen werden kann. Also insgesamt ist dieser Relaunch eine deutliche technische Weiterentwicklung der Möglichkeit, in unserem Bemühen noch mehr Steuerbürgerinnen und Steuerbürger dafür zu gewinnen, ihre Steuererklärung elektronisch abzugeben. Frage? Na komm her. Frage, jetzt habe ich 857, Frau Abg. Wittmeyer. Ich frage die Landesregierung, wie viele landwirtschaftliche Betriebe beteiligen sich derzeit an der landesweiten Bienenkampagne und legen insektenfreundliche Blühstreifen an? Frau Ministerin Hinz. Mit der landesweiten Bienenkampagne, Frau Abgeordnete, setzt sich das Hessische Umweltministerium seit Frühjahr 2017 für bessere Bedingungen für Bienen und andere bestäubende Insekten ein. Zentraler Punkt ist es, Lebensräume in der Landwirtschaft zurückzugewinnen. 1.073 landwirtschaftliche Betriebe legen im Rahmen des hessischen Programms für Agrar-, Umwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen auf 1.868 Hektar insektenfreundliche Blühstreifen und Blühflächen an. Sie erhalten dafür eine jährliche Beihilfe von rund 1,2 Millionen €. Zusätzlich haben 111 landwirtschaftliche Betriebe im Rahmen der Kampagne oh, das klingt jetzt witzig, ja, im Rahmen der Kampagne gemeinsam mit Imkervereinen Blühstreifen angelegt, also die 111 Stimmen wirklich. Der Landesverband Hessischer Imker, der Hessische, der hessische Bauernverband, die Vereinigung ökologischer Landbau in Hessen, der Gartenbauverband Baden-Württemberg-Hessen, das Landeseigene Bieneninstitut, der Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund und das Netzwerk Blühende Landschaft sind von Anfang an Partner der Kampagne. So können gemeinsam Verbesserungen in vielen Bereichen erzielt werden. Beispielsweise haben in der landesweiten Aktionswoche im August Mitgliedsbetriebe des Gartenbauverbandes Kundinnen und Kunden zum Thema bienenfreundliches Gärtnern beraten. Auch Kommunen beteiligen sich und legen meist mit Imkervereinen gemeinsam Blühflächen an. Für solche und weitere bienenfreundliche Projekte von Vereinen hat das Ministerium seit Start der Kampagne rund 29.000 € Lottomittel ausgezahlt. Zusatzfrage, Frau Kollegin Löber. Ja, Zusatzfrage. Gibt es einen Landkreis in Hessen, der hier federführend vielleicht genannt werden kann, weil es überproportional extrem viele Blühwiesen, Blühstreifen und äh, entsprechend bienenfreundlichen Umgang gibt oder Kampagnen Frau Ministerin. Also, äh, Frau Abgeordnete Löber, Sie können auf der Seite ähm, bienen.hessen.de ähm, einsehen auf einer interaktiven Karte wo was stattfindet da konnten alle Aktionen und auch neue Blühstreifen eingetragen werden ob alle Landkreise und Kommunen das auch wirklich machen und Imkervereine das weiß ich nicht aber wir mobilisieren immer, dass dort eingetragen werden kann und damit es auch einen Lerneffekt gibt und einen Motivationseffekt für andere, die nachgucken können, was man alles so gestalten kann. Sie, liebe Frau Kollegin, Sie haben als Zusatzfrage keine zwei Fragen. Schade, aber es ist nicht anders. <lacht> okay. Fast hätte ich sie übersehen. Ich habe noch nachgeguckt. Okay, Alles klar. Also, <lacht> <Nein. lacht> Bienen.hessen.de. Hat noch jemand dazu eine Frage? Das ist nicht. Dann rufe ich auf die Frage 858, Frau Abg. Wallmann. Ich frage die Landesregierung, welche Vorteile bietet das Lernnetzwerk der CO2-neutralen Landesverwaltung? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Frau Abg. Wallmann, Herr Abg. Schäfer-Gümbel hat völlig recht, ganz viele. Da gehen die Einschätzungen signifikant auseinander, Herr Kollege. Das Lernnetzwerk der CO2-neutralen Landesverwaltung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der klimapolitischen Ziele der Kampagne auf der einen Seite, aber insbesondere als Kommunikationsplattform für die mittlerweile 65 beteiligten Institutionen und insbesondere auch größeren Unternehmen, um, wie der Name es schon sagt, innerhalb des Netzwerkes vom Besten lernen zu können, wechselseitig Erfahrungen austauschen zu können, wie bestimmte Projektziele jeweils erreicht worden sind. Und auch welche Fehler man möglicherweise, die man selbst gemacht hat, anderen mitteilen kann, damit Sie sie bei neuen Projekten vermeiden können. Das funktioniert hervorragend. Es gibt mittlerweile die zweite Buchpublikation, die aus dem Projekt entstanden ist, die veröffentlicht worden ist. Und auch international ist das Projekt die, die Form des Miteinanders durchaus beachtet, sowohl in der Ukraine als auch im Königreich Marokko Marokko haben sich auf dem Vorbild unserer Initiative vergleichbare Initiativen gestartet. Wir wollen uns selbst nicht überhöhen, aber auch das finde ich ist ein schöner Erfolg, dass am Ende auch außerhalb der Grenzen unseres Landes auf diese Initiative geschaut wird. Vielen Dank. Dann rufe ich auf die Frage 863, Herr Abg. Reul. können Landwirten und Winzern gewährt werden, die von Frostschäden durch die teilweise ungewöhnlich niedrigen Temperaturen im dritten Quartal dieses Jahres betroffen sind. Herr Finanzminister. Herr Abg. Reul, durch den massiven Frosteinbruch ab Mitte April dieses Jahres wurde insbesondere der Wein- und Obstbau, aber auch Ackerbaukulturen in vielen Gebieten Hessens außerordentlich stark geschädigt. Die Schäden dürften sich spätestens bei der Ernte, die aktuell ansteht, anhand der im Vergleich zum Vorjahr geringeren Erntemenge zeigen. Die Geschädigten werden durch steuerliche Hilfsmaßnahmen der hessischen Finanzverwaltung entlastet. Nach den hessischen Regelungen besteht in Fällen der Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen die Möglichkeit, die Einkommensteuer auf Gewinne der landwirtschaftlichen Nutzung und von Sondernutzung zu erlassen, sofern Ertragsausfälle eingetreten sind und keine Ansprüche aus Versicherungsleistungen bestehen. Buchführende Landwirte können Erträge aus Versicherungsleistungen in eine steuerfreie Rücklage einstellen und dadurch die Erträge aus den Versicherungsleistungen steuerlich in das Wirtschaftsjahr der eigentlichen Ernte verschieben. Daneben gelten für nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffene Erleichterungen bei beantragten Stundungen oder Anpassungen bei Vorauszahlungsleistungen auf die eigene Einkommensteuer. Frage 864, Frau Kollegin Löber. Ich frage die Landesregierung. Werden die Grundsätze guter Unternehmens- und Beteiligungsführung im Bereich des Landes Hessen, die bereits im Jahr 2014 implementiert werden sollten – ich beziehe mich da auf die Drucksache 19-02028 noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt? Herr Finanzminister. Frau Abg. Löber, ich darf Sie auf die Veröffentlichung im Staatsanzeiger des Landes Hessen am 8. Februar des Jahres 2016 auf den Seiten 177 fortfolgende. Hinweisen. Dort ist der Corporate Governance Kodex des Landes Hessen und die Hinweise für gute Beteiligungsführung für Unternehmen des Landes Hessen veröffentlicht worden. Unser aktuelles Ziel ist es im Moment, die entsprechenden Regelungen des PCGK in den Unternehmen einzuführen, bei denen eine Mehrheitsbeteiligung des Landes besteht. Das ist bereits erfolgt beispielsweise im Hessenpark, bei der Hessenagentur, bei Lotto Hessen, aber auch bei der nassauischen Heimstätte. Des Weiteren werden wir bei den Mehrheitsbeteiligungen der Landesbahn und auch der hessischen Landgesellschaft in diesem Jahr noch die entsprechenden Beschlussfassungen in den Aufsichtsgremien hoffen, herbeiführen zu können. Soweit wir beteiligt sind an Unternehmen, bei denen wir nicht die Mehrheit unterhalten, sind wir bemüht, sofern nicht eigene Indizes bereits bestehen, darauf hinzuwirken, dass die Grundsätze unseres PCGK auch dort zur Anwendung kommen. Die nächste Frage ist die Frage 866. Ich teile Ihnen damit, dass die 865 am Donnerstag mit der Aktuellen Stunde der CDU-Top 70 aufgerufen wird, nur zu Ihre Informationen. Jetzt also Frau Abg. Müller-Kassel. Ich frage die Landesregierung, wie viele Schülertickets wurden zum derzeitigen Zeitpunkt verkauft? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abg. Müller, nach dem am 15. September bei den Verkehrsverbünden vorliegenden Informationen, wurden in Hessen inzwischen mehr als 300.000, nämlich insgesamt 308.524, Schülertickets verkauft. Davon 250.721 im RMV, 55.636 im NVV und 2.167 im VRN. Wie gesagt, das ist Stichtag 15. September. Wir sind inzwischen schon zehn Tage weiter. Deswegen gehe ich davon aus, dass es inzwischen noch einige mehr sind. Ich will hinzufügen: Das Ticket kann ja seit August benutzt werden, also zum Stichtag, den ich gerade genannt habe, erst in Anführungszeichen seit sechs Wochen. Und das ist ein sehr, sehr guter Wert, ein sehr, sehr großer Erfolg. Und das zeigt dass das Schülerticket sehr sehr attraktiv ist. Ich will darauf hinweisen, da hat es manchmal Debatten darüber gegeben, dass die bisher geltenden Regelungen für die Erstattung bzw. kostenfreie Bereitstellung weiter gelten. Deshalb bekommen viele Schülerinnen und Schüler das neue Ticket kostenfrei über die Schule bzw. es wird ihnen wie gewohnt erstattet. Die allermeisten anderen, die sogenannten Selbstzahler, die auch vorher schon Selbstzahler waren, zahlen künftig weniger und alle, auch die wenigen, für die es sich etwas verteuert hat als Selbstzahler, bekommen dafür mehr. Und das sieht man dann auch an den Zahlen im freien Verkauf. Allein im RMV-Gebiet haben wir inzwischen 30.000 Jahreskarten mehr verkauft als im gesamten Schuljahr 2015, 2016. Und ich füge hinzu und will da auch ausdrücklich noch mal ein bisschen Werbung dafür machen. Das Ausbildungsjahr beginnt ja jetzt erst. Und das Ding heißt zwar umgangssprachlich Schülerticket und Auszubildende sind ja auch Berufsschülerinnen und Berufsschüler, aber es ist ausdrücklich auch ein Azubi-Ticket und deswegen will ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, dass da auch Möglichkeiten gerade für die Auszubildenden drin liegen, die ja manchmal über drei Kreise hinweg unterwegs sind, Wohnort, Ausbildungsort und Berufsschule. Auch da gehen wir davon aus, dass die Verkäufe noch mal sich steigern werden.